Wisst ihr was ein Müsliriegel mit Opportunitätskosten zu tun hat und warum die Menschen wenn sie nur einen Funken bewusster wären, viel weniger Süßigkeiten essen würden? Heute erfahrt ihr es. Guten Morgen! Aber zuerst wundert Euch nicht dass ich heute mal oft so nah und manchmal so fern bin. Statistiken haben ergeben dass die Zuschauer im Durchschnitt besser folgen können und länger dabei bleiben, wenn man öfter mal die Perspektive wechselt. Kostet mich zwar etwas mehr Arbeit, aber drauf geschissen. Wenn ihr so tickt, wie ihr tickt, und ich mehr Menschen erreiche äh, mit diesem Unsinn, dann probieren wir das einfach mal aus. <lacht> also wenn ihr zum Beispiel äh, den unter den veganen beliebtesten Bananenriegel esst, diesen, diesen Oat Snack, äh, den habe ich euch mal unten verlinkt, äh, weil er so preiswert ist und durchaus auch von manchen äh, als durchweg gesund bezeichnet wird, dann nehmt ihr innerhalb von ein paar Sekunden, oder wenn ihr Genießer seid, dann vielleicht auch eine halbe Minute, äh, 261 Kalorien zu euch. Kalorien, das kennt ihr alle. Das ist ein Wert für die Energie. Wenn ihr diese wieder abtrainieren bzw. umsetzen wollt, dann bedeutet, dann müsst ihr ca. eine knappe Stunde draußen rumlaufen, also gehen. Überleg, Überlegt mal ernsthaft, wie viele Menschen es als Erfolg bezeichnen, wenn sie täglich eine Stunde draußen rumlaufen würden zusätzlich. Ich bin auf jeden Fall dabei, ich sage, Das ist ein Erfolg, wenn du jeden Tag eine Stunde dir Zeit nimmst, um einfach rumzulaufen. Ist das ein richtig großer Erfolg. Also nicht dort wo sie eh rumlaufen zum Einkaufen im Garten oder auf der Arbeit, nein, wenn man wirklich jeden Tag eine ganze Stunde draußen extra rumläuft. Warum ich Laufen gewählt habe, wisst ihr ja mittlerweile auch, Laufen ist die gesündeste Sportart aller Sportarten. Das Video dazu verlinke ich oben in den Infokarten. Wenn ich jeden Tag eine Stunde draußen 5 bis 6 Kilometer zusätzlich laufen würde, dann wäre das eine enorme Leistung und ich würde denken wow Du kannst echt stolz auf Dich sein. Das geht Euch doch bestimmt auch so. Egal wie viel Sport Ihr bereits macht, wenn Ihr jeden Tag noch eine Stunde mehr laufen würdet, dann hat es eine gewisse Bedeutung in Eurem Leben. Ihr wisst auch gerade am Anfang wenn ihr jeden Tag rausgeht, dann wisst ihr auch immer ganz genau Jetzt laufe ich meine Stunde, jetzt tue ich was für meine Gesundheit. Zum Einen hat es also eine große Bedeutung diese Stunde und zum Anderen ich tue was für meine Gesundheit. Das ist ein bewusster Akt. Fühlt Euch mal in das Szenario rein. Jeden Tag eine Stunde laufen. Was das bedeutet für Eure Bewusstheit immer wenn ihr loslauft das ist jetzt meine Stunde und auch dieser Erfolg. Ich bin jeden Tag eine Stunde gelaufen. Ne? Jeden Tag eine. Überlegt, wie viel Überwindung euch das kostet und was das gerade am Anfang jeden Tag so ein enormer Aufwand ist. Und jetzt vergleicht das mal mit dem Gefühl, wenn ihr das energetische Äquivalent also einen Riegel esst, Maßriegel und so weiter, ist alles das alles dasselbe, also egal ob ihr vegan oder nicht vegan seid. Wie schnell wie schnell pfeift man sich so einen Riegel rein, einfach Bananenriegel oder Schokoriegel. Ist das wirklich dieselbe bewusste Auseinandersetzung mit der Energie? Ich vermute bei 99% der Menschen ist dies nicht so. Da existiert überhaupt kein Gefühl für die Energiedichte von Nahrung. Unsere Nahrung heutzutage außerhalb von rohem Gemüse und Obst die ist so unglaublich energiedicht dass man in ein paar Happen seine benötigte Energie des ganzen Tages verzehren kann. Zwei Tafeln Kinderschabladen und dazu eine Flasche Cola und dann hat man seine 1500 bis 1800 Kalorien. Werdet Euch der Energie der Nahrung bewusst. Viele von uns haben unser natürliches Gefühl für Energie in der Nahrung verloren aufgrund der Tatsache wie wir aufgewachsen sind. Da schaut durchaus immer mal rein was die Nahrung die ihr esst an Energie hat und schenkt diesen Zahlen Bewusstheit. Denkt immer Eine Stunde normales gehen draußen Spazieren hat ungefähr 300 Kalorien. So ein Schokoriegel ungefähr das Habt diese Zahlen im Kopf. Opportunitätskosten. Ne? Klar, ich kenne auch die Ansagen. hör doch auf, Kalorien zu zählen. Und dann dich einfach und isst, was du Hunger hast und so weiter. Solche Entschuldiger bitte dämlich, weil pauschalisierende Aussagen kommen von Menschen, die entweder über einen hohen Umsatz aufgrund zum Beispiel von Sport verfügen. Ich referiere da viele YouTube-Kanäle, man das natürlich sagen kann. Ne? Das ist zum einen. Oder sie haben einen extrem schlechten Stoffwechsel. Der ähm, ja, quasi die die die Produkte einfach durchrieseln lässt, die nicht sozusagen äh, umgewandelt werden. Oder es sind Menschen, die energiedichte Produkte verkaufen wollen, aber da brauchen wir ja gar nichts gesagt. Das wisst ihr alles. Es ist elementar, dass man sich über alles bewusst wird im Leben. Und also über alles bewusst wird, wo man keinen natürlichen Zugang mehr hat. Und wir haben keinen natürlichen Zugang mehr zu der Nahrung. Und entsprechend sollten wir auch äh, ja uns über die energiedichte, die wir in den äh, Lebensmitteln vor, vorfinden, auch Gedanken machen und uns darüber wirklich bewusst, mach, äh, bewusst wir uns damit bewusst auseinandersetzen und das auch bewusst einordnen und das eben dann auch in Relation zu dem Verbrauch setzen, dass wir auch wissen, was wir ungefähr verbrauchen. Man sollte sich natürlich nicht verrückt machen, ne? aber wenn man sichtbar größere Fettpolster am Körper hat, dann kann man sich entweder die obigen Aussagen, dass man keine Kalorien zur Rechtfertigung und zum Verweilen in seiner Komfortzone äh, braucht, also dieses das kann man dann entweder heranziehen, oder man wird dann endlich bewusst und setzt sich mit diesen Daten auseinander. Gerade ab 30 Jahre braucht der Körper weniger Energie, aber die Menschen passen sich überhaupt nicht darauf an. Bei Frauen wird während der Schwangerschaft die Fresssucht liebevoll verharmlost und endet nicht selten auch nach der Geburt in bleibenden Fettpolstern und vieles davon hängt mit der hohen Energiedichte der Nahrung zusammen. Aber das muss man sich bewusst machen. Einen süßen Riegel weglassen oder eine Stunde draußen laufen, beides dasselbe 200-300 Kalorien. Exakt dasselbe von der Energie. Eine eine vom Riegelvolumen ungefähr doppelt so große kleine süße Orange hat 61 Kalorien. Macht Euch das alles mal bewusst. Schaut was Eure Lebensmittel an Energie haben. Du nicht ich, esse 1000, ich muss 1800 Kalorien zu mir nehmen und jetzt kann ich mal essen und so. Das meine ich damit nicht. Schaut Euch an werdet Euch bewusst wie viel Energie gewisse Lebensmittel haben. Darum gehts mir. Wie gesagt vor allem natürlich dann auch wenn Ihr Euch nicht rohköstlich ernährt. Aber auch in der Rohkost sollte man wissen dass Nüsse und Samen zum Beispiel auch sehr energiedicht sind. Ich bin gespannt auf Eure Reaktion vielleicht zu einem polarisierenden Thema. Ich kann das oftmals gar nicht mehr so gut einschätzen was, äh, ja, worüber die Leute dann plötzlich sagen, ah, nein. aber bei dem Thema Kalorienzählen ich bin der Meinung man sollte genau wissen was die Leute, also genau ein Gefühl dafür entwickeln was Nahrung für eine Energiedichte haben. Weil während man das isst, so schnell ist die Rückmeldung nicht. Wenn man so einen Riegel weggefuttert hat, dann hat man nicht das Bewusstsein, ich bin jetzt eine Stunde gelaufen. Und deshalb ist es notwendig. Ich bin gespannt auf Eure Reaktion. Alles liebe Euer Christian.